Family, willkommen zu einem weiteren Tutorial, Simbrief und Navigraph, Briefing und Flugplan erstellen. Ich bin Willikopter und warum machen wir das? Damit wir nicht so lost sind wie unser Kollege da. Der größte Einfluss auf die Fliegerei hat das Wetter. Das Wetter bestimmt, in welche Richtung man startet oder landet. Immer gegen den Wind. Wenn man auf einem Flughafen ist, mit ATIS ausgerüstet, dann hört man das ATIS auf der bestimmten Frequenz ab und man weiß, welche Informationsbuchstabe vorhanden ist, mit welchen Wind, Runways und sonstigen Informationen vom Flugplatz-Flughafen. Wenn man das nicht hat, nicht kann, nicht will, <lacht> nicht in real life, sondern nur beim Flight Simulator, dann kann man Meta-Informationen sich holen. Ich mache das immer ganz einfach mit windy.com, dann kann man den IAKO-Code eingeben vom Airport oder die Stadt oder sogar Land. Nun wissen wir nach dem vorherigen Tutorial, wie man das Cockpit vorbereitet und die Triebwerke startet, aber wie fliegt man ab, wie fliegt man an, wo fliegt man hin, wo fliegt man durch? Das schauen wir uns jetzt mit SimBrief und Navigraph genauer an. Zuerst erstellen wir mit SimBrief bei Navigraph einen Flugplan und dann kontrollieren wir die Route mit Navigraph. Mit Navigraph haben wir auch die Charts wie Abflug-, An Anflugrouten und die Airport-Charts. So, SimBrief kann man einen Account erstellen und dann das Allerwichtigste sind die ARAC Cycles. Aktuell 21.05, klicken drauf, der ist gültig bis zum 16. Juni. Wenn das aktuell ist, ihr einen Account habt, ganz einfach, Dispatch, dann kommen wir hier hin. Ja. Wir gehen auf MyFleet, erstellen ein neues Airframe und da hier könnt ihr jetzt auswählen, von A306 bis TBM 9 ist alles dabei. Wir planen in erster Linie, wie gesagt, schon mit Airbus A320. Da habe ich schon erstellt, deshalb gehen wir auf New Flight und so sieht das aus. Mit diesen Sheets erstellen wir jetzt einen Flugplan. Das Bequeme ist daran mit Simbrief, wir können später genau dieser Flugplan bei uns im Flybauer ja uploaden, einfügen. Das läuft alles über Simbrief, wie auch das Airpad können wir auch über Simbrief linken. Dann haben wir schon so mal dieselben Daten und müssen nicht alles einzeln eintippen. Genau. Flight Info, Airline. Sind wir die Caribbean Airline. Flugnummer haben wir die sieben. Wir starten Tango, Lima, Papa, Lima. Wir wollen nach Tango, Tango, Papa, Papa. Elfer war gleich unsicher er ergibt uns automatisch ein alternate airport dann haben wir das datum die departure zeit in zulu in zulu zeiten in der aviatik ist alles mit zulu dann wie gesagt kommen wir zum aircraft type haben wir hier den airbus a320 Und dann kommen wir zu den Selections, was man hier jetzt noch ändert. Beim Cont Fuel haben wir 3% für 5 Minuten, das bedeutet für das Taxen. Und ein Reserve Fuel von 45 Minuten, macht man sogar beim Hubschrauber. Das, das ist good to have, <lacht> genau. Dann haben wir das Advanced Aircraft Option, das kommt daraus vom Aircraft Type. Das haben wir da alles eingegeben, das also übernimmt jetzt mit dem Call sein und alles. Call sein könnt ihr, wenn ihr wollt, das hier nochmal ändern. Wenn ihr auf WhatsApp fliegt, dann ja, sollte es schon ein bisschen was Realistisches sein, sage ich jetzt mal. Ansonsten spielt es eigentlich keine Rolle. Dann kommen wir hier zu den Optionals Entries. Wir haben einen Shadow Flight Time von knapp einer Stunde und zehn Minuten. Wir nehmen Departure Runway. 1 0 und Arrival Runway 1 0. Yes, er soll die Stars und SID selbst aussuchen. Wir nehmen kein Extra Fuel mit. Unsere Höhe nehmen wir 17.000 Fuß. Passengers nehmen wir 77 Passengers mit. mache ich jetzt einfach so. Cargo nehmen wir nichts mit und zero fuel Weight haben wir bei diesem Modell Standard 41.5. Dann hat man hier noch die Piloten-ID, die man später braucht, für sich im Flugzeug mit dem SIM-Brief zu verlinken oder der Name, wird auch gehen. Dispatch Remarks, wenn man welche Bemerkungen machen, hinschreiben will, kann man das hinschreiben. Auf Watsim, wenn man streamen ist, oder mit Shared Cockpit zum Beispiel. Und dann kommen man hier nochmal zur Überprüfung. Wir sind mit dem Aerox Cycle 21.05, ist current. Wir wissen bis zum 16. Juni. Dann zeigt jetzt uns hier eine Route an. Wir haben auch noch vier andere Routen. Wir können auch noch mehrere Routen, oh, oder? Mehrere Routen äh, anschauen. Simbrief macht je nach je. Tolle perfekte Routen, also perfekt, ja, aber es ist schon perfekt. Damit meine ich, es ist keine Opposite Route, es ist eine Route und nicht nur von Waypoint zu Waypoint. Allerdings kann es manchmal auch vorkommen, dass es nicht wirklich an einem Airway verläuft. Wenn man auf Whatsapp fliegt, dann ist es besser, das zu überprüfen, was wir dann machen mit Navigraph. Sonst einfach auf Flight Simulator oder X-Plane oder so rumfliegt, dann spielt es ja nicht so von großer Bedeutung. Aktuell haben wir eine Walletroot, sie ist grün, 228 nautische Meilen plus 20,1% Abweichung. Dann haben wir dann hier die Map. Wir starten hier, fliegen dann in Richtung Süden und gehen hier auf den ILS. Genau. Jetzt haben wir dann soweit eigentlich schon ausgefüllt jetzt kann man hier noch den pfeilen generate ofp nach dem generate ofp haben wir jetzt den ofp summary haben wir alle daten auf einmal natürlich eine airtime block fuel zero fuel weight Takeoff weight curious altitude routing die remarks noch mal die route und dann hier unser ganzer Flugplan und Fuelplan. Wie viel Fuel haben wir noch, wenn wir ankommen oder zum Alternate. Oh. Jetzt gehen wir ins Navigraph. Hier sind wir in Navigraph. Das ist ein Programm, wo man kaufen kann, <lacht> nicht muss, darf, kann. Ja, am besten, es ist verlinkt, alles in der Description, auch Filmbrief natürlich, man hat dann einfach Anflugkarten wie Abflugkarten wie schon vorhin besprochen und kann auch während dem Flug jetzt hier überprüfen woran, woran man fliegt. Es gibt auch gratis Maps wie Little Nav Map oder Flight Control habe ich auch vorhin. Wir wollen jetzt von Simbrief unser Flug einfügen. Flight from Simbrief über den Flieger. Man kann nochmal kontrollieren. Tango Lima Papa Lima to Tango Tango Papa Papa. Dann hat man hier jetzt automatisch unsere Route und das ist jetzt genau das, was ich gemeint habe. Man hat hier High End Route und Low End Route und dann haben wir noch die World Map. Wir wollen jetzt Low End, weil wir sind im unteren Luftraum bis Flight Level 2, 4, 5. Wir starten jetzt hier und dann dreht er einfach irgendwo ab. Und wie man sieht, das werden Airway. diese da wären alles Airway und wir fliegen da irgendwo lang, was ja gar nicht aufgibt, was ich vorhin gemeint habe. Und das bearbeiten wir jetzt. Das ist ganz einfach. Da sind wir ja immer noch im Start, deshalb können wir auf den Gotter, da können wir hinfliegen. Der nächste würde ich jetzt sagen, Uh, gehen wir hier hin, after gotter, at und jetzt fliegen wir hier lang. Jetzt fügen wir den hier nochmal hinzu, add root nach dem vor und jetzt sind wir schon auf einem Airway. Wir fliegen ohne Tower, ohne ATC. Deshalb spielt es auch nicht so große Rolle. Wenn man jetzt mit ATC fliegt, das heißt mit Ground, Tower, Approach und Departure, also Departure und Approach, dann hätte man vorgegebene Routen oder äh, Weg, Wegpunkte, die sie uns schon geben oder Direct To oder was auch immer. Aber das wäre jetzt auch ein Weg, ein Flight Plan, wo man nicht in der Realität umsetzen kann, aber für den Flugsimulator. So einfach erstellt man einen Flugplan mit SimBrief und überprüft die Route mit Navigraph. Nachdem man jetzt hier unsere Route angepasst hat, kann man hier im Kopf die Departure oder die arrival Routen noch auswählen. Departure haben wir keine. Arrival haben wir leider auch keine, aber wir wissen, wir wollen einen ILS Approach machen über Curry. Das können wir hier hinzufügen und dann haben wir den ILS Approach über den Curry. Und man sieht auch dann gleich äh, für Go Around, Ins Holding oder wieder Next Approach. Bei längeren Routen sieht es dann auch anders aus, wie man hier sieht. Die verschiedenen airways sind die nur in einer richtung wie hier zum beispiel oder in beiden richtungen ohne etwas spezielleres zum beispiel hier im luftraum von europa sieht man auf einmal keine airways mehr in diesem fall benutzen wir die gps angaben man hat wegpunkte und erstellt anhand durch die diesen oder durch diese unsere Route mit, einem, mit einer maximal vorgegebenen Distanz, je nach Flugtyp und Ausbildung, die man von Point to Point einhalten muss. So wird es dann hier aussehen. Zu den Charts von San Lucia, Hevanora, kann man einfach, wie gesagt, bei Suchen, Tangolima, Papalima oder Hevanor eingeben. Dann kommen yeah. hier Luftraum und äh, die Charts. Wir gehen auf die Charts. Dann hat man hier Stars für den Arrival, Approach, Runway 10 Runway 28 verschiedene Approach Charts mit allen Angaben. Wir haben die Taxi-Charts, also die Airport-Charts mit dem Flughafeninformationen und dem Runway-Informationen. Dann haben wir die Abflug-Charts oder noch, sofern vorhanden, Referenzen. Was interessiert uns hier von St. Lucia? Taxi-Charts und dann natürlich die Abflug-Charts. Hier, right or left turn out, wir haben right turn out, weil wir nach Trinidad Tobago fliegen wollen, gehen wir right turn out und that's it. Wie sieht es aus bei Anflug von Trinidad? Die Maps, die verschiedenen Charts, dann auch die verschiedenen Lufträumen. wir wollen die Charts, wir wollen Anflug, hier gibt es leider auch keine Anflüge, aber wir wissen Approach. Wir are ILS runway 10, wollen wir, dann kommen wir hier über Shark rein, Gurry, Shark und dann ILS. Genau, hier haben wir den ILS Setting und ILS Frequenz, IPOS ILS ist das, dann mhm. haben wir hier unten die Angaben, 4100 Fuß, würde uns das ILS dann runternehmen. Hier haben wir dann die weiteren Angaben, für den Barrow oder Radio 265 oder für Localizer 530. Hier haben wir jetzt eine Transition Altitude von 4100, das gibt es uns jetzt an, und Method Approach Climb to 2200 on 105 den Right Climbing Turn to 4100. Man hat dann einfach die Angaben, die nutzvoll sind. Dann gehen wir die Taxi Charts natürlich noch. Info, wir sind da gelandet auf der One Zero und womöglich Backtrack oder direkt Left Out zum North Terminal. Oder South Terminal, up to you. Nicht vergessen, vorherige Tutorial. Vorbereitung Cockpit und Starten der Triebwerke und weitere Folgen. Deshalb abonniert, teilt, shared, up to you. Ich bin Willi Kopter und man sieht sich beim nächsten Tutorial. Willi -Kopter -Party